Ich habe hier eine Zeitmaschine und eine äh, Raummaschine. Zeitraummaschine. Oh, so. Heute zeige ich euch mal, wie das funktioniert mit dem Umziehen. Gell? Wie ihr seht, bin ich schon wieder in Berlin. Ich habe hier eine Zeitmaschine und eine äh, Raummaschine, Zeitraummaschine, mit der kann ich Zeit und Raum verändern. Und wie ihr seht, da muss man gar nichts reinmachen, gell? es ist leer. Ja. Und trotzdem... Jetzt passt es mal auf. <lacht> Alter, oder? <lacht> ist das nicht krass? Und jetzt fliege ich da, wo ich jetzt wohne. Dann muss ich... Oh, Moment, da muss ich das mal einstellen. So. Ja. Ja, so ist gut. Also. <lacht> Tada! Ein <lacht> gespinnerter Hund bin ich schon. Ja.